217. See der Stärke. Wir sind gleich da. Hier oben ist es irgendwo. Nein, ich wollte heilen. Ich hab, hab gerade dran gedacht. Was gibt es denn? Du möchtest einen Pokémon-Kampf? Ja, aber gleich, bitte. Ich wollte noch heilen. Nein! Mareike, bitte lass mich noch heilen. Oh, Rose. Roselia. Roselia. Du hast immer noch kein Roserade. Du hast ein Roselia. Okay. Muss ich nicht verstehen, glaube ich. Ich glaube, ich muss es nicht verstehen. Ich bin aber nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich muss es nicht verstehen. Sehr komisch. Ja, aber... Was wird dein zweites Pokémon sein? Was wird es sein, was wird es sein? Natürlich hat er jetzt Egelsamen gemacht. Okay, also von den Attacken her könntest du vielleicht ein Problem werden, aber ich meine du bist ein Roselia. Roserade würde es vielleicht noch überleben, aber du hältst es keine Sekunde aus. Mein Flammenwurf. Nee, das, das hätte mich bewundert, wenn du das überlebt hätte. Also wirklich. So, und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich habe mich gerade spontan dazu entschieden. Dass ich hier mittendrin einen Cut mache. Goldking. Goldking. Goldking. Goldking. Haben wir schon mal gesehen das Goldking? Bin mir nicht sicher. Aber ist ja eigentlich auch egal. Denn es hat nur 10 Sekunden Screen, Screen Time. So. Muss weg. Ciao. Ciao. Ciao. Lalalala Level up. Das war's. Puh, du bist ein Mensch, was für eine Erleichterung! Äh, ja, was dachtest du, was ich bin? Ein Monster? Ein Taschenmonster? In dieser Gegend gibt es viele Sagen über allerlei Spuk, vermutlich wegen der Schneemassen. Okay. So, aber jetzt heile ich endlich mal. Ich war vorhin sogar noch in der Tasche drin, hab nach Items geguckt, aber ich kam nicht auf die Idee, mal meine Pokémon zu heilen. Oh, mann. So, das sollte reichen. Wir sind da, Stärkeufer Oh, das war doch schneller, als ich dachte. Hm. Zum See der Stärke, da kommen wir nicht lang. Wache zu stehen ist eine sehr wichtige Aufgabe. Wenn ich die Arbeit hier mit Bravo zu Ende bringe, habe ich mir ein Pipi verdient. Cool. Wir stellen dir sicher, dass die Arenaleiterin von Blizzard uns nicht in die Quere kommt. Die Arenaleiterin von Blizzard, sagt ihr... Oh, cooler Effekt. Alles klar. Dann sollten wir mal mit der Arenaleiterin sprechen. Wahrscheinlich sagt die dann wieder... Erstmal kämpfst du gegen mich, bevor ich dir helfe. Hä? Oh Gott. Hier ist es sehr tief wieder. Aber, was mir jetzt auch aufgefallen ist, der sehr tiefe Schnee ist überhaupt nicht so... Tief wie oder was heißt nicht so tief. Man, man konnte hier viel tiefer durch. Vom Character Model her. Aber im Original war man sehr, sehr viel langsamer. In dem ganz tiefen Schnee. Hier, das ist der ganz tiefe Schnee. Da war man im Original sehr, sehr viel langsamer. Wahrscheinlich habe ich deshalb gedacht, dass diese Route so lang wäre. was es im Original so langsam ist. Und hier ist es nicht so langsam. Ich verstehe diese Routine übrigens nicht. Die ist so komisch aufgebaut, designt worden. Ich verstehe es überhaupt nicht. Aber egal. Oh, ich, warte, jetzt habe ich gehalten. Jetzt war das der letzte Trainer vorhin. Nein, oder? Sag mir nicht, das ist jetzt der Fall. Sag mir nicht, hier ist jetzt die Stadt und ich ja. Doch. Blizzard. Oh, die Musik ist so schön hier. Heimat des Schnees, Blizzach. In diesem eingestellten Ort herrscht immer eine Kälte, Aber der Kampfgeist der Trainer und ihrer Pokémon glüht wie ein wärmendes Feuer. Das gilt besonders für die Arenaleiterin. Eines Tages würde ich gerne einen richtig starken Trainer an Bord willkommen heißen dürfen. Du weißt schon, einen Trainer, der von der Pokémon-Liga anerkannt wurde. Oha, ich bin nicht stark genug für ihn. Okay. Was machen die denn hier für coole Sachen? Das ist voll das coole Model. Ich mag die Stadt. Die ist sehr komisch aufgebaut. Einfach so ein X. Hier gibt's was. gibt hier gibt's hier noch ein bisschen was. Und dann gibt's hier oben was. Und dann gibt's hier oben was. Und dann gibt's hier was. Und hier. Und hier in der Mitte. Und ganz in der Mitte der ganzen Stadt ist einfach eine Arena. Hier gibt es weit und breit nichts. Rein gar nichts. Das macht uns irgendwie einzigartig. Einer meiner Lieblingsstädte finde ich. Ich meine, ich finde, es hat was. Ich mag es zwar nicht, wie so alles so eng ist, weil es so, so Zacken überall sind und durch jede Gegend, aber... Trotzdem, ich mag einfach die Musik und die Atmosphäre. Vor allem hier jetzt im Remake. Wusstest du, dass es in der Gegend von Blizzard viele Eispokémon gibt? Hm, ob die wohl auch im Tempel leben? Nein, was? Es gibt hier eis im Schneegebiet? Sag bloß! Hey, hi Anton. Der Schnee verschluckt alle Geräusche. Deshalb ist es so ruhig hier. Echt? Wir werden uns wahrscheinlich nicht kämpfen müssen. Deshalb tue ich schon mal Tricky nach vorne. Äh, nach vorne. Der wird alle einheizen. Guten Tag. Ich bringe meine Pokémon mit Hilfe von TM's Attacken unterschiedlicher Typen bei. Die Top 4 der Pokémon-Liga sollen nämlich weitaus stärker sein als jeder arena -Leiter. Ja? Mit dein Pokémon eingefroren, so taut es nach einer Weile von selbst wieder auf. Aber an deiner Stelle würde ich dir noch ein paar Eisheiler mitnehmen. Eisheiler sollte ich mitnehmen? Nee, ich doch nicht. Ey, ich krieg da schon ohnehin. Bestimmt. Oh, hi, ah, wie kuscheln, Okay. Frieda bringt mir alles über Pokémon bei. Sie sagt, dass man zu Beginn erstmal Freundschaft mit ihnen schließen soll. Wir können auch ein bisschen Freundschaft schließen, ne? <lacht> so ein Kreis. Gehst du einfach zum blizzard tempel Du weißt schon, dass du da nicht rein darfst. Was? blizzard tempel Da darf ich nicht rein? Wer sagt das? Moment, ist dieses Haus sich eigentlich unten links und das Pokémon ist hier oben links? Oder habe ich das verwechselt? Ich dachte eigentlich, das wäre so... Ja, okay. Da hast nicht zufällig ein Militalis, oder? Wenn doch, würdest du es dann vielleicht gegen meinen Apollo tauschen? Leider habe ich keins, aber... Da kann man wohl nichts machen. Schau einfach wieder vorbei, wenn du es dir anders verlegt hast, ja? Ich spoiler mal ein bisschen. Man sollte niemals dieser Person vertrauen. Weil wenn man ein Militalis tauscht und dafür das Apollo bekommt... Apollo entwickelt sich eigentlich durch Tausch. Aber ihr Alpolo hat einen Ewigstein und dann lacht sie einen noch am Ende aus. Also das ist wirklich der einzige tauschen ganz Pokémon, den man niemals machen sollte. Außer halt für den Troll, fürs, fürs lustig. Haha, XD. Ich mach's extra, weiß weiß. Oder weil ich jemanden verarschen will oder so. Ups, mit dem wollte ich noch reden. Äh, ja. Aber jetzt habe ich euch gewarnt. Sorry, dass ich euch gespoilert hab. Ich bin richtig und meine Freundin. Sie hat einen tollen Sinn für Humor. Oh, er sagt das sogar. <lacht> er spoilert es sogar selber. Ah oh Gott, tollen Sinn für Humor, naja. Gibt's hier irgendwas, ein Item oder so? Oh Gott, der nee, ist so tief. Ja, hier gibt's den Übertrag ganz hinten versteckt. Okay. Oh, dieses Outfit ist einfach perfekt für die Witterung hier. Wenn ich dich so sehe, wird's mir selbst mir warm. Dafür bekommst du auch was von mir. Okay, ich weiß nicht, was für ein Outfit man hier tragen muss, damit es das gibt, aber danke. Hi. Hallo, du da sag mal aus, nicht so viel ein hippes Wort parat oder Illumination, Elektroball, strahlend, leuchtend. Illumination, hey, hast du gerade meine Gedanken gelesen? Äh, was, okay, Elektroball, hey, warte, ist es egal, was ich sage? Oder sagt er bei irgendeinem was anderes? Na, nein, ich dachte, ich kann nach oben drücken, damit es wieder ganz nach unten geht. Okay, das, das, das, das ist unnötig, ja, alles okay, egal. Wui, wui, Peaks. Wickel das mal, Old Man. Mhm. Hallo. Darf ich da rein? Nur Auserwählte dürfen den Tempel von Blizzard beitreten. Es tut mir leid, aber du musst wieder gehen. <lacht> Okay. Das ist Das ist gemein. Lass mich da nicht durch. Egal, dann gehe jetzt in die Arena. pokémon Arena von Blizzard. arena darin Frida. Das Diamantstaubmädchen. Aha. Und bei dieser Arena gibt es was sehr Lustiges. Ihr seht schon, es ist die aus Diamant und Perl und nicht die aus Platin. Die aus Platin ist viel anders und besser vor allem. Ganz anders, meine ich. Holy, zukünftiger Champ, sag mal, siehst du die dicken Schneebälle, die hier und, hier und da auf dem Boden liegen? Du musst mit Karacho über das Eis an, um sie aus dem Weg zu räumen. Die Arena leiterin setzt übrigens Eispokémon ein. Ihre Angriffe bringst du am besten mit heißen Feuertacken zum Schmelzen. Und denk immer daran, in dieser Arena kommt es auf die Konzentration an, also konzentriere dich. Aha. Ach, Patrick war ja schon. Weil, ja, war ja klar eigentlich. So, ich möchte euch meinen kleinen äh, Gitch zeigen hier in dieser Arena. Deshalb speichere ich gerade ab. Ähm, wir gehen mal hier durch. Und vermisst, wir kommen gerade so nicht durch. Oh, ups. Wenn ich doch nur schräg gehen könnte und auf die Leiter kommen könnte von hier. Wenn man immer wieder das hier macht, was ich gerade mache, kommt man irgendwann auf die Leiter rauf. Das habe ich so wieder falsch gemacht. Man darf halt nicht zu weit nach rechts drehen oder nach links drehen, weil sonst, äh. Ja. Gehst du nämlich geradeaus. In die Richtung. Ich blende es einfach mal ein. Ich es gerade selber nicht hin, aber man kann da schräg hoch. Ich weiß nicht, ob sie es gepatcht haben oder so, aber das ging auf jeden Fall. Und das ist komplett dumm, weil in äh, Platin gab es eine ganz andere Map und da hätte es nicht funktioniert, weil man kann hier einfach schräg gehen. Warum machen wir es nicht aus, dass man auf dieser Arena nicht schräg gehen kann? Das ist so dumm. Aber egal, jetzt machen wir die Arena richtig. Und zwar müssen wir diese ganzen Schneebälle hier wegschaffen. Und wie machen wir das am besten? So. Kleine Warnung übrigens, man kann hier in der Mitte gesoftlockt werden, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das geht, aber am besten hier speichern, wo ich gerade bin. Niemals da unten, falls ihr da unten landen könnt, speichern, ich, da gibt es nämlich irgendwo einen Softlock, also passt bitte auf. So, ich möchte aber trotzdem gegen jemanden kämpfen, auch wenn man es nicht braucht. Es ist so kalt, ich kann meine Zunge kann noch führen. Ja, ihr seht schon, ich habe mich richtig angezogen für die Arena, sonst wäre ich angefroren wie der Typ hier der lach ja der lach ich aus Boy, Ja, wenn du so wasser mal hast also ich weiß nicht aber tricky wird alles hier alleine hinkriegen können einfach alle einheizen und das war na gut jetzt Spoiling geht jetzt nicht aber ich hoffe ich muss nicht switchen auch oh, ich muss oh, nehmen muss nicht er kann jetzt was, keine wasserattacke ein Hä? warum setzt er keine wasserattacke ein er kann er ja keine doch Wasserfüße, aber nur hä? warum hat er nicht vorher eingesetzt? <lacht> Brennt sogar. LOL. Ja, das ist jetzt mein äh, Satz für Hagel, weil hier drin gibt es keinen Hagel. Und hier drin gibt es nur Kälte, Kälte und noch mehr Kälte. Sniebel kann es uns beweisen. Das Typ Eis-Pokémon. Sie fand ich Sieht zwar nicht vielleicht nicht ganz wirklich aus wie ein. Äh, Eis-Pokémon, aber es ist es auf jeden Fall. Mein Deutsch ist auch auf jeden Fall äh, vorhanden, auch wenn man es äh, auch wenn man denken könnte, es wäre nicht vorhanden. Alter, schon Level 49. Das Ergebnis ist... Halt! Ist so, halt! Der Arme. Ey, Bro, hol dir irgendwie einen Kaffee oder so gehe weiter oben, um, du, los, desto du, du mehr Geschwindigkeit erreicht, du, das hilft dabei, die großen kalten Schneebälle zu zerschlagen. Ja, nee. Man kann die nur von oben, glaube ich, so schlagen oder so. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie die Arena funktioniert. Ich habe die Arena nie wirklich gemacht. Ich bin immer Platin-Spieler gewesen. Wem ist das? Da kann man auch nicht hoch. Aber das Ziel ist es, den da, glaube ich, kaputt zu machen. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen stuck, ne? Also, ich mag die Arena überhaupt nicht. Vor allem nicht hier. Vor allem nicht hier. In Diamant und Perl. Die Feinde der Arena heizen dir ordentlich ein, was? Wenn du während des Kampfes keinen kühlen Kopf bewahrst, wirst du verloren. Bist du verloren. Kleiner Fun Fact: Es gab noch viele weitere Glitches in diesem Spiel. Da gibt es eigentlich immer noch. Viele davon wurden schon rausgepatcht, manche davon gibt es noch. Hättet ihr vielleicht Bock, dass ich mal so ein Video mache über alle Glitches, die ich dieses Spiel mal hatte oder hat? Und mal so darüber gehe, wie die alle funktionieren und was für Vorteile die hatten. Weil ich hätte voll Bock über Glitches zu reden in so einem Video. Darüber oder darauf hätte ich eigentlich schon mal Bock. So, aber jetzt gerade ähm, muss ich überlegen, wie diese Arena funktioniert. Ich, ich habe die. Ich komplett vergessen was die lösung ist Ich habe die arena noch kaum gemacht in meinem leben. Ich habe immer die bessere arena gemacht, in platin Die hatte auch sowas ähnliches wie hier, aber es war besser. Ich weiß auf jeden fall, dass es besser war Ich kann mich aber auch nicht genau hundertprozentig daran erinnern wie es genau war, aber es war besser Ja. Ich weiß übrigens, dass es einen ähm, romhack gibt für Diamant und Perl remake also das, was er gerade spielen, für strahlende Diamant und leuchtende Perle. Wo das ganze Spiel einfach so aufgebaut ist wie Platin. Das ist auch richtig cool. Ich würde gerne spielen, aber naja, Switch-Rom-Hacks sind ein bisschen schwierig so. Und ich müsste meine Switch hacken und da äh, habe ich keinen Bock zu. Das wird zu risky. Aber wenn irgendwann in zehn Jahren die Switch-Imulatoren richtig funktionieren, würde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. Darauf hätte ich voll Bock. Oh nice, weicht aus nur für mich. Toll. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Starter haben einen viel höheren Liebeswert als alle anderen Pummeln. Äh, auch wenn die anderen auch schon hohen haben, aber irgendwie bei den Startern irgendwie viel viel mehr gefühlt. Naja, wieder tricky rein. Ich hoffe, wir schaffen noch heute die Arena darin durch. Frieda, die war da oben? Und ich kann euch jetzt schon sagen, sie sieht überhaupt nicht aus, als hätte sie Eis-Pokémon. Sie sieht einfach aus wie eine ganze Male, wie ein ganz normales Mädchen, sieht ihr aus. Und sie hat einfach krasse krasse, vollentwickelte Eis-Pokémon, falls mich nicht erinnere. Oh ja. Robust halt, ehrlich. Oh Mann. Ah, nee, das trifft mich doch nicht. Nicht, wenn ich euch meine Pokémon lieben, dann trifft das auf gar keinen Fall. Und ich sollte vielleicht nicht immer die gleichen Attacken benutzen. Weil die AP brauche ich noch und ich habe keine Lust, die Arena zu verlassen, weil wenn ich das mache, respawnen alle Schneebälle wieder und da habe ich keine Lust. Ich muss so oder so irgendwie noch diese Arena herausfinden, wie die ganzen Rätsel und so funktionieren. Und das dann noch mal von vorne zu machen, ne, kein Bock. Du bist überraschend cool geblieben, während ich echt ins Witzen gekommen bin. Ha, ha. Deine Pokémon sind Feuer und Flamme für den Kampf, das gefällt mir. Ja, deine Pokémon, ähm, ja, ne? Haben wir gegen den schon gekämpft? Ne. Wir haben die ganze Zeit in den Schneestürmen von Blizzard gekämpft. Jetzt wirst du sehen, wie sie uns das abgehärtet hat. Naja, ich habe das gleich getan. Dennis? Welches Pokémon hast du denn? <lacht> Entwickel es doch zumindest! Dann, damit dein Baum zu einem großen Monster wird. Frag mich nicht, wie Bäume zu Monstern werden, wenn sie älter werden. Hagelalarm! Oh oh no. Ja, <lacht> alles ist aber sehr effektiv. Ich bin einfach der exakte Counter gegen Schneebedeck. Bam! Ja, aber Schneebedeck ist ein richtig cooles Pokémon, auch die Weiterentwicklung, aber es leidet halt darunter, dass es zu den Typen Eispflanze hat. Eispflanze. Das ist so ein riesiger Nachteil, diesen Typ kommut zu haben. Wie bist du nur so stark? Wie bist du nur so dumm und hast einen einzelnen Punkt bei dir, hä? du hast schon fast überall gekämpft? Vielleicht bist du deswegen so stark. Ja, ich denke auch. Du, du, du, du, du, du. Äh, ja, ich habe keine Ahnung, wie die Arena funktioniert. Vielleicht hier? So? Das hat auf jeden Fall geholfen. Äh, oh. Hm. Dieser Arena ist komisch, keine Ahnung. Verstehe die noch nicht so ganz. Noch noch nicht so ganz. Vielleicht kriege ich die Mitte durch und ich bin direkt da. Ne, so einfach wäre das ist nicht. Ist es leider nicht, meine ich. Geht, hm. da kommt man nicht durch. Da ist noch eine Trainerin. Wie kommen wir denn überhaupt zu der? Die muss ja auch wichtig sein, oder? Moment, Moment, Moment. Was ist, wenn ich so mache? Nein, ich habe nicht genug Schwung. Och, man. Was habe ich hier Probleme bei dieser Arena? Man hat schon wieder gesehen, wie ich so schräg durchgegangen bin. Hm, nein, lass uns kämpfen. Na, für die Schlapp? Also, einem guten Trainer macht die körperliche Verfassung keinen Strich durch die Rechnung. Aber vielleicht muss man hier lang, um äh, die Schneebälle wegzumachen. Das könnte sein. Das könnte gut sein. Und ich meine, dass sie ist die letzte Trainerin von allen. Ich glaube, dann habe ich die ganzen Trainer hier durch. Fußkick. Ciao. Boing, boing. <lacht> Ich weiß, das gab schon alles auf dem 3DS, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen lustig. Ein bisschen. Tentoxa. Oh, den hätte ich rauswischen sollen. Oh, warum drückt ich den B? Warum drückt ich den B? Tentoxa wird mich so zerknüllen Knuddeln mit seinen Tentakeln. Wie gut dir. Ja. Hm, Fuß geht bam, wer piss Säurepanzer. Was? Hä? Wollte gar nicht fliehen. <lacht> ich ich wollte gar nicht fliehen. Nee, das macht keinen Sinn. Ich bin, äh, ein Nachteil. Sehr krass sogar. Shantara hat sowieso gerade ein neues Level erreicht. Dann geh du doch rein. Ich hoffe wirklich sehr, dass äh, Frieda Pokémon vom Level 40 hat. Weil ich fühle mich immer noch ein bisschen overleveled. Nicht mal so krass wie vor mehreren Folgen, aber immer noch ein wenig. Du hast es aber ab! Du hast keine Chance! Und sorry, dass er manchmal meinen Stuhl hört. Das ist ein bisschen quietschig. Killin, Los! Warum mache ich so wenig Damage? Ach man, ja, Eisstrahl! Ach, komm on! Ja, komm! Als ob ich wissen könnte, dass Tentoxer Eisstrahl kann! Warum kann das Eisstrahl? Hä? Wieso kann Toxer Eis strahlen? Was? Nee, ich setze dann Beleber ein, ganz ehrlich. Ich renne nicht nochmal nach draußen. Ich will nicht das Puzzle hier nochmal neu machen. Vor allem, weil ich es nicht so ganz verstehe. Ich meine, das wäre wahrscheinlich klüger und würde in game Geld sparen, aber egal. Egal. Ich eile einfach mal mit meinem Beleber. Ich habe sowieso vorhin irgendwo in der Höhle einen gefunden. Also, den benutze ich einfach. Genau, ein guter Trainer ist krass. Und keine Ahnung, das Sorry, wenn die Gefühle des Trainers mit den Gefühlen seiner Pokémon 1 werden, verliert er niemals. Cool, so verwende ein Beleber, verwende Tränke einmal auf äh, äh, äh. und auf Cheltara. Gute Sache. Ja! Das äh, war schon mal sehr hilfreich. Aber noch nicht perfekt. Nee. Habe ich auf der rechten Seite bestimmt noch irgendwas verpasst, oder? Hier? Hm. Habe ich hier was verpasst, oder nicht? Und der nächste. Und äh, die beiden kriege ich nicht mehr. Keine Ahnung, wie ich die beiden bekomme. Oder den. Okay, ich muss alle in der Mitte, glaube ich, kaputt machen. Ich glaube, das ist mein Ziel. Dafür muss ich aber halt einfach die perfekte Position finden. Und das ist schwierig. Ich muss mich hier überall umschauen. Wahrscheinlich auf der rechten Seite noch ein bisschen was, oder? Ja. Sieht so aus. Ähm aber so krieg ich da nicht. So komme ich da nicht hin. Hä? Jetzt bin ich hier. Aha. Hier ja, wollte ich aber nicht unbedingt hin. Oh Gott. Ich verschwende gerade die Folge. Dadurch, dass ich dieses Rätsel nicht hinkrieg. Oh. Hi habe ich hier irgendwas übersehen? Von hier aus vielleicht? Das hilft doch überhaupt nicht. Hä? Von hier? Oh, knapp. Nein, das ist richtig. Zack! Ja. Das war schon richtig. Und jetzt von hier. Oh, die will noch kämpfen, nein. Ich befasse mich erst seit kurzem mit Pokémon. Meine Freunde haben mir durch Tränen zu diesem steilen Aufstieg verholfen. Nein, meine Zeit, sie will noch kämpfen. Nein, wie kannst du nur, mit mir kämpfen wollen? Äh. Jetzt wird es knapp mit, äh, mit dem der Kampf. Vielleicht wird die Folge ein bisschen länger. Kann gut sein. Weil ich will den jetzt wirklich noch machen. Ich will den jetzt wirklich noch machen. Ich will jetzt unbedingt noch meinen, ähm, meinen, meinen siebten Orden haben. Und hey, da steht war bei Level 39. Das ist gibt mir Hoffen, dass die Frieda Level 40er Pokémon hat. Eine Herausforderung wird. Ich kann nicht glauben, wie stark du bist. Das sagt irgendwie jeder zu mir, auch äh, die Frauen, nee, egal. Ähm, mit guten Freunden an deiner Seite sind dir kaum Grenzen gesetzt. BAM, wie man hier sehen kann. Keine Grenzen. Wie kriege ich den denn jetzt weg? Das ist mir jetzt immer noch ein Mysterium. Vielleicht auch von der linken Seite? Ja, von rechts äh, gibt es ja halt gar nichts, was ich da machen kann. Ja, von überall nichts. Oder Moment. Eine Idee habe ich. Einfach so. Zack. Nee, das. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, Das ist der Letzte. Wenn ich den weg habe, dann komme ich zu Frieda. Zack, nee. Wie komme ich da hin? Hm. Hm. Hilft das? Ne, dann bin ich hier. Nee. Wie nach unten? Nein, Nein das, das hilft nicht. Ich hoffe, ich übersehe gerade nichts. Aber ich sehe gerade keine Art und Weise. Moment. Nevermind, alles gut, ich hab's gemacht. Hehe, <lacht> ich hab's geschafft. Und jetzt, egal wie lang es wird, wir machen jetzt auch den Kampf gegen Arena-Leiterin Frida. Hi. Ich möchte noch kurz. Let's go. Du möchtest mich also herausfahren, wie? Nichts lieber als das. Ich warte also schon lange auf einen starken Trainer wie dich. Doch ich muss dich warnen, ich bin stark, denn ich weiß mich zu konzentrieren. Pokémon, Mode, Romanzen, alles eine Frage der Konzentration. Ich zeige dir am besten, was ich damit meine. Mach dich bereit zu verlieren. Aber ganz ehrlich, die sieht doch aus wie ein ganz normales Mädchen, Sie sieht doch nicht aus wie eine Eistrainerin, oder? Aber hey, sie hat Mumm und ein Schneebedeck, nicht mal entwickelt. Dieser Kampf wird einfacher, als äh, man glauben mag. Ich bin fertig mit dir, bevor ich überhaupt schneebedeckt aussprechen kann. So schnell wirst du platt gemacht. Bam, das erste Pokémon schon mal weg. Und sei nur Level 38. Äh, und ein Trainer hier also hat Level 39. Also das ist schlecht ja. Nicht mal Level ab, also... Auch schon traurig, aber hey, es Hagelt hier bei ihr. Warum auch immer? Wahrscheinlich damit der Kampf ein bisschen interessanter bleibt. <lacht> Nicht mal ein Sneeper. Ach komm on, du machst es mir wirklich zu einfach. Was, blauen <lacht> Denkst du wirklich, du hast Zeit, um dich zu pushen? Du denkst wirklich, du überlebst diesen Angriff jetzt? Glaubst du das wirklich? Wenn du das wirklich glaubst? Was? Was hast Wäre? Okay, keine Ahnung, aber wenn du es wirklich glaubst, ist es wirklich dumm für die Rospel hat dir nichts gebracht. Nö. Nein, nein, nein, gar nichts. Slam, Aber sowas von vor allem mit deinem Körper. <lacht> Trifft das hier mit vollem Körper einsatz und paralysiert es. Eventuell. <lacht> Ich mache Angeberei weg. Ich muss mal gucken. Vielleicht ändere ich doch die Attacken von Schnurrgast. Höchstwahrscheinlich, aber jetzt erstmal für die Schnelle. Ich will die, den Part jetzt beenden. Komm, du kannst sowieso nichts. Meditales, okay, ein Kampf-Pokémon, nicht mal Eis. Es ist nur Kampf. Aber egal. Okay, dann hast du das halt. Äh, mir egal. Flammenwurf ist sowieso weg. Ciao. Ich brauche nicht mal meine Verwirrungsattacke, um dich klein zu kriegen. Oh bei hey, Level 40. Immerhin. Immerhin Level 40. Aber ich habe mehr erwartet von dir, Frieda. Ich habe wirklich viel mehr erwartet. Oh, oh, oh, Rex Blizzard. Die wegen von Klebedeck. Ich werde das Eis brechen und mein Notfall-Pokémon einsetzen. Oh, no. Verbrennt so schnell. Das Monster aus dem Eis. Oh, das war One-Hit. Oh, das, das, das war der Kampf. Okay, das war wirklich einer der einfachsten Kämpfe überhaupt, oder? Von der Relatorin her. Frieda, du warst eine Enttäuschung. Das war ein erstaunlich guter Kampf. Ich bewundere dich sogar ein klein wenig. Ich wünsche, ich könnte das Gleiche zu dir sagen. Wow, bist du stark. Damit hast du dir meinen Respekt redlich verdient. Mit deiner beeindruckenden Konzentration und Willensstärke hast du uns total überrollt. Oh, ich es vergesse. Ich muss dir noch das hier geben. Easy, den siebten Orden. Du, du, du, du, du, der von Frieda. Ja, yeah. gut. Cool. Mit dem Fernorden kannst du nun über deinen Pocket die Kraxler einsetzen. Oh, und nimm ne macht doch das noch. Bastika und eine 72. Eine nice neueste Attacke wird das sein. Es ist ja Attacke Lawine. Nimmt der Anwender Schaden, verdoppelt sich die Stärke dieser Attacke. Stell dir nur mal vor, wie viel Konzentration man dafür braucht. So Leute, und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich auf das nächste Mal von Pokémon Leuchtende Perle. Wir gehen dann zum Stärkeufer und gucken, wie es dann weitergeht.